Wozu dient der Befehl set more off? Schauen wir uns folgendes Beispiel an. Ich habe hier den Datensatz auto.dta geöffnet und jetzt möchte ich gerne eine Häufigkeitstabelle erstellen für drei Variablen. Dafür verwende ich den Befehl tab1 und dann die drei Variablen Namen. Wir sehen jetzt hier, dass Sie immer wieder hier auf more klicken müssen, um die Ausgabe komplett angezeigt zu bekommen. Einfacher funktioniert es, wenn Sie einmal in Ihren Do-File reinschreiben, set more of, permanently. Dann wird diese more-Funktion komplett abgeschaltet und Sie bekommen immer sofort die komplette Ausgabe angezeigt. Schauen wir uns das einmal an. Wenn ich hier den Befehl nochmal ausführe, bekomme ich alle drei Häufigkeitstabellen direkt angezeigt.